Ich grüße Sie alle herzlich und freue mich besonders, dass ich heute hier bei einem absoluten Vorsageprojekt in unserer Region dabei sein kann und die Lauffabrik 4.0 hier bei uns an dem beruflichen Schulzentrum einweihen darf. Die Schwerpunkte der Wirtschaftspolitik auf Landesebene liegen ganz klar. Auf Ausführlich ausgeführt, in den Bereich der Digitalisierung diese weiter voranzutreiben, speziell auch kleine und mittlere Unternehmen hier vermehrt mitzunehmen. Und auch ein weiterer Schwerpunkt ist die Fachkräftesicherung. Im Namen der Fachkräftesicherung hat die duale Ausbildung einen ganz hohen Stellenwert und deshalb äh, freue ich mich dieser Termin heute auch ganz besonders, weil wir ja Schwerpunkte unserer Wirtschaftspolitik miteinander verbunden werden und ich auch immer ganz stolz über die Landfabriken 4.0, die an 16 Standorten jetzt erstmal modellhaft eingeführt werden, berichte und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass ich auch persönlich dabei sein kann und nachher erleben werde, was es auch in der Realität bedeutet. Das Landwirtschaftsministerium gibt fast 7 Millionen Euro an und ich sehe es ganz genau so wie meine Vorredner. Das ist eine Investition in die Zukunft und wir sehen das auch so. Hier an der Philipp Matthias schule werden die zukünftigen Handwerker, Facharbeiter, Meister und Techniker auch die immer komplexer die berufliche Arbeitswelt vorbereitet. Diese Berufsschule hat sich schon seit Jahrzehnten den technischen und pädagogischen Herausforderungen immer wieder neu gestellt. Und der Landkreis, das möchte ich auch nochmal betonen, hat nie die Kosten gescheut, um die Schule bei der Bewältigung ihres Bildungsauftrags zu unterstützen. Es war also eine gute Wahl, als die einst eingesetzte Jury die Lernfabrik 4.0, die in Bali neben 15 weiteren Standorten ausfällt. Die Philipp Matthias schule zeigt mit der Lernfabrik, dass sie auf der Bild der Zeit ist und dass sie fit für die digitale Zukunft der Produktion aufgestellt ist. Sie setzen hier zukunftsorientierte Standards und es kommt der ganzen Region und auch den Betrieben hier vor Ort zugute. Wir beschäftigen uns derzeit sehr sehr intensiv damit, wie wir im Bereich der Bildung und auch der Aus- und Weiterbildung das Thema Digitalisierung immer weiter mit einbringen können. Das ist äh, ein ganz intensiver und wichtiger Prozess und deswegen freue ich mich auch ganz besonders, dass im Kultusministerium jetzt mit Frau giotte eine eigene Abteilung und einrichten wird für den Bereich Digitalisierung, denn äh, wenn wir nicht die qualifizierten jungen Menschen ausbilden, die dann diese Technologien auch umsetzen können, dann ähm, werden wir langfristig äh, ein Problem bekommen. Das ist natürlich nur mit Investitionen äh, verbunden, aber ich denke, es ist erkannt worden, dass der hohe Stellenwert, den wir die diese Investitionen auch für unsere Zukunft haben werden. Das Bauernhof-Institut IAO ja in Stuttgart analysierte die volkswirtschaftlichen Effekte, die durch eine digitale Vernetzung zu erwarten sind. In den sechs wichtigsten Industriebranchen erwarten die Wissenschaftler bis 2025 in Deutschland ein Potenzial von 78 Milliarden Euro. Und das ist natürlich vor allem in einem Hochlohnland wie Baden-Württemberg, wie Deutschland, von großer Bedeutung, dass wir hier über Effizienzsteigerungen in der Produktion auch auf dem Weltmarkt enthalten können. Die Wirtschaft von Baden-Württemberg ist bei dem Aufruf zur intelligenten, flexiblen Produktion für die Zukunft gut aufgestellt. Denn wir sind mit rund 300.000 Beschäftigten die Herzkammer des deutschen Maschinenanlagenhauses. Und gemeinsam mit einer starken Elektrotechnikindustrie und den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftware sind wir bei Industrieausrüstung die Nummer 1. Das Besondere an unserem Land ist es, dass hier alle Disziplinen vereint sind, um die Industrie 4.0 auch Realität werden zu lassen. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern im Austausch, der Begriff Industrie 4.0 es ist schon eine Art Markenname geworden, den wir auch in die Welt hinaustragen und wir haben viele Anfragen aus der Welt, ähm, Menschen, die kommen, um sich zu informieren, was passiert da eigentlich gerade hier in Baden-Württemberg in Deutschland. Also Produktion der Zukunft, man schon viel in vielen Unternehmen mit Hochdruck Arbeit. Unser so Stamm in der Landkarte der nationalen Plattform Industrie 4.0, ein Drittel aller Best-Practice-Projekte aus Baden-Württemberg. Und damit sie sind wir bundesweit spitze. Die Unternehmen werden unterstützt von einer exzellenten wirtschaftsnahen Forschungslandschaft, die unser Land hier in Baden-Württemberg auch auszeichnet. Alle voran das von und die Institute der Innovationsallianz Baden-Württemberg. Und es ist mein festes Ziel, Baden-Württemberg intelligente Produktionssysteme zu etablieren und dies auf der politischen Ebene uneingeschränkt zu unterstützen.